Wir bleiben noch einmal kurz im Organisationsbereich der NGG und zwar würden wir gleich noch mal einen kurzen Bericht hören von einem Konflikt bei dem Teigwarenhersteller Risa, einem Betrieb, wo sich die Kolleginnen und Kollegen gut organisiert hatten, um einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Der Arbeitgeber reagierte auf äußerst eklige Weise, ging persönlich gegen den Betriebsratsvorsitzenden Daniel Zielke vor. Daniel bekam sogar vier Wochen lang ein Hausverbot für diesen Betrieb ausgesprochen. Die Kolleginnen haben aber zu ihrem Betriebsrat gehalten, haben weiter gekämpft. Der Arbeitgeber rudert auch schon massiv zurück. Wir haben den Daniel Zielke heute hier im Raum, würden ihn bitten, mal nach vorne zu kommen und uns ganz kurz zu berichten. Was ist da los bei euch in Riesa? Wer es nicht weiß, Riesa ist im Osten, in Sachsen, sehe ich das richtig? Ist im Osten, in Sachsen, ne? was ist da bei euch los? Äh, mit dem Daniel ist dann noch die Anja vom Betriebsrat auf die Bühne gekommen und außerdem Olaf Klenke, Gewerkschaftssekretär NGG. Daniel, du hast das Wort, schön, dass ihr da seid. Hallo, ja, ähm, Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und wir sind ja sehr gern gefolgt. Also ähm, wie schon gesagt, Riesa liegt so Pi Mal Daumen in der Mitte zwischen Dresden und Leipzig. Ich denke, das sollten bekanntere Begriffe sein äh, als Riesa. <lacht> Und wir, wir gehören zur NGG äh, Dresden-Chemnitz und unser Gewerkschaftssekretär ist der Thomas Lissner und äh, im Background mit unterstützt durch, durch den Olaf. Ähm, vielleicht kurz zu, ein Teig waren also wir sind äh, Marktführer im Osten. Wir haben ca. 180 Mitarbeiter und produzieren im Jahr 25.000 Tonnen Nudeln. Ähm, kann man sich, also es ist eine, eine Zahl, die nicht wirklich greifbar ist, vielleicht äh, Umgerechnet sind es ca. 100.000 Kilo am Tag. Also das ist schon, ja, ich denke, eine ganz aussagekräftige Zahl. Wir sind, wir sind ein Schwesterunternehmen der Alpgold-Gruppe. Also wir sind eine Unternehmensgruppe aus drei Unternehmen bestehend. Das ist einmal die Alpgold-Teigwaren GmbH, die Speichinger Nudelmacher und halt die Teigwaren Rieser. Und wir sind in der Gruppe der erste, der erste Betriebsrat. Der, Ja, wir sind jetzt seit Juli... 2018 aktiv und es gibt also weder ein Gesamtbetrie oh, <lacht> Gesamtbetriebsrat noch irgendwas anderes. Also wir sind wirklich ja, der, der erste Ansatz zu sozialer Gerechtigkeit. <lacht> Das erste Mal ähm, überlegt haben wir uns die ganze Sache, das war circa im März 2018, dort haben wir uns dann mal mit dem Gewerkschaftssekretär getroffen, heimlich bei McDonalds. <lacht> waren, wir waren zu der Zeit äh, vier Mitglieder in der Gewerkschaft, drei, drei vom Wahlvorstand und äh, ja, ein Verstreuter, der, der schon vorher äh, Mitglied in der Gewerkschaft war. Haben dort mit, mit Thomas Lissner alles angeschoben, er hat uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Normalerweise ist es ja so, dass man 20 oder, oder mehr Mitglieder haben sollte, damit überhaupt äh, was losgeht in einem Unternehmen. Er hat gesagt, wir riskieren die Sache, ähm, es scheint euch ernst zu sein und dann haben wir losgelegt. Äh, dann ging es los mit dem ganzen Wahlvorstand, Wahlvorbereitung und im Juli 18 hatten wir dann bereits 20 Mitglieder und unsere Betriebsratswahl, die sehr erfolgreich war. Also wir hatten eine Wahlbeteiligung von, von 95 Prozent und das war für uns schon... Das war für uns ein, ein, ein super gutes Zeichen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir aktiv, aktiv ähm, auf, auf Mitglieder, Mitgliedersuche und Mitgliederwerbung. Und da war die Anja ziemlich stark und <lacht> genau, ich, ich denke, man kann es jetzt nicht sehen. Also da haben wir uns so ein paar Sprüche ähm, ähm, rausgesucht aus dem Internet, und zum Beispiel Erfolg hat drei Buchstaben, und zwar tun, beziehungsweise Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten und äh, ein klassischer Spruch, der Favorit war, entweder du bist Teil der Lösung oder du bist Teil des Problems und dann konnte sich <lacht> genau, und dann konnte sich jeder aussuchen, für welche Seite er sich entscheidet. <lacht> Hatten dann im September unsere erste Betriebsversammlung, hatten dort ungefähr 70 Mitglieder und dort hat der Thomas dann unserer werten Geschäftsführung verkündet, dass wir gern Tarifverhandlungen aufnehmen möchten. Waren dann mit einem Organisationsgrad von 60 Prozent ungefähr dabei und dann gab es nochmal einen richtigen Schub. Und jetzt im Januar hatten wir 120 Mitglieder, sind mit knapp über 85 Prozent organisiert und. Und haben entsprechend jetzt die, die Power, wenn wir jetzt sagen, als Betriebsrat, als Gewerkschaft, wenn wir sagen, wir streiken, dann sind wir immer mit knapp über 100 Mann äh, vor der Tür und dann stehen alle Bänder still und dann geht nichts mehr im Unternehmen. Ja, dann haben wir ähm, im Dezember angefangen mit zwei relativ humanen Warnstreiks, einmal zwei Stunden, einmal vier Stunden. Das hat dann die Geschäftsführung ein bisschen, ein bisschen sehr provoziert, Darauf habe ich dann, daraufhin habe ich dann Hausverbote erhalten, ähm, ohne Begründung, also ich weiß heute noch nicht warum, nach vier Wochen war die Sache dann wieder Geschichte, wahrscheinlich aufgrund des öffentlichen Drucks, gehe ich mal davon aus, ähm, bin seit 15.01. wieder im, in meinem ursprünglichen Amt und natürlich als Betriebsratsvorsitzender und am 16.01., also einen Tag danach, ähm, hatten wir unsere erste, unsere erste Tarifrunde, in der wir nach einer zehnstündigen Tarifverhandlung Einigkeit mit der Geschäftsführung erzielt haben. Ja, alle waren relativ positiv gestimmt, haben sich gefreut, dass wir eine, eine Übergangslösung haben, bis es dann zu den endgültigen Verhandlungen geht, Eingruppierung, Entgelt, Festsetzung. Und eine Woche später hat dann die Geschäftsführung verkündet, dass sie keine Unterschrift unter dem vorläufig ausgehandelten Vertrag setzen wird. Das <lacht> ja, da haben wir uns nicht entmutigen lassen. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir bereiten ein paar Sachen vor, wir streiken weiter. Wir haben dann dreimal äh, 24 Stunden gestreikt, hatten die nächsten, ich glaube die nächsten drei Streiks schon geplant und ähm, dann ist die Geschäftsführung eingeknickt, dann haben sie die Unterschrift unter den vorläufigen Vertrag gesetzt und ähm, im März, Ende März soll es dann weitergehen mit, mit weiteren Verhandlungen. Wir haben im ersten Schritt jetzt 7% erreicht, also es klingt super, aber ich komme gleich zu den, zu den äh, absoluten Zahlen. Ähm <lacht> 7% und die, die ernsthafte Aufnahme zu weiteren Tarifverhandlungen. Und um das jetzt mal in Relation zu setzen, also wir haben bei uns ein Niveau von einem Lohnschnitt von 11,50 Euro. Ähm, Branchenschnitt im Osten, also wir haben ja noch ein paar Mitbewerber, die Nudeln produzieren im Osten, ist bei ca. 13,50 Euro. Also da sind wir schon 2 Euro von entfernt. Wir sind Marktführer und äh, ja, Lohn, lohntechnisch sind wir Bummelletzter. Und äh, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel mit unseren Schwesterunternehmen oder mit Teigwarenproduzenten im, äh, im Westen, äh, gerade im Süden gibt es relativ viel davon, dass der Lohnschnitt bei 17,50 Euro, also 5 äh, Euro, Euro im Schnitt über uns. Und ich denke, da haben wir viel zu tun. Die 7% war jetzt ein ja, in, in kleiner Anfang, aber 5 äh, Euro heißt im, im Endeffekt äh, 50%, um auf Lohngleichheit zu kommen. Und da haben wir noch, denke ich, einen weiten Kampf. Und... Die Mitarbeiter stehen hinter uns, wir geben Gas und wir werden alles tun, dass wir die 50 Prozent in den nächsten drei, vier, fünf Jahren erreichen werden. Ja. ich würde noch eine Sache sagen, wir werden jetzt versuchen Unterschriftenlisten rumzugeben, wo ihr euch eintragen könnt, es wäre sehr toll mit einer E-Mail-Adresse, weil wir haben gemerkt bei dem Konflikt, dass auch öffentlicher Druck nicht unwichtig ist, also der Betrieb steht und die Lager sind schon ziemlich geleert und das ist auch der Grund, warum der überhaupt jetzt bereit ist sozusagen weiter zu verhandeln, aber es wird sich abzeichnen, dass es kein Spaziergang wird, wir einen langen Atem brauchen und deswegen wollen wir auch so etwas wie einen kleinen Flashmob im Netz mal organisieren, die haben schon noch die eine oder andere Sache, die noch nicht so groß aufgezogen war von uns schon sehr empfindlich reagiert und es wäre toll, wenn wir gleich die Unterschriftenlisten rumgehen, dass ihr euch leserlich mit eurer E-Mail-Adresse eintragt, sodass wir dann, wenn mal so ein geeigneter Tag kommt, wo wir sagen, da machen wir mal Ramazamma in dem Bereich, toll wäre, wenn ihr uns unterstützen könntet und ich würde noch mal sagen, das ist ganz wichtig hier, diese Auseinandersetzung, wir haben im Osten viel Frust über die ganze Situation, was jetzt hochkommt, die ganze Nachwendeerfahrung, auch die ganze AfD-Scheiße, die dahinter steht. Und ähm, wir sagen aber auch, ihr könnt nur aus eurem Schicksal euch selber erlösen, es hilft nichts, äh, wir müssen es jetzt angehen und es ist ganz toll, dass es so eine Betriebe gibt, da haben wir auch hier und da jetzt ein bisschen mehr bei uns im Osten, die müssen gewonnen werden, die Kämpfe, die müssen die Zukunft zeigen und da muss der Osten mal richtig gewerkschaftlich aufgerollt werden.